Hey Leute und heute mal wieder ein Duelist Case Opening. Ich werde es immer machen, sobald ich genug für 10 Spirit Orbs zusammen habe, werde ich ein Opening Video machen. Ja dann fangen wir mal direkt an. Scheiße ist so laut etwa. So was haben wir denn das schöne Einmal. einmal oh, die Karte habe ich schon cool. Windrunner, oh, die ist sehr krass. Ja. <lacht> Deren Fähigkeit ist echt. Wenn man die richtig spielt, dann kann man damit richtig hart Value rausbekommen. <lacht> Entschuldigung, man Halt es gerade irgendwie verreckt. Shadow Reflection. Ein Friendly Minion bekommt 5 Angriff. Heute Hunter, man kann den Karte sehen, wenn er stirbt. Oh, Rebirth. oh cool das heißt wenn der stirbt wird dann ein Ei hinterlassen und wenn er das Ei nicht kaputt machen kann dann bekomme ich nächste Runde wieder so ein nice nice nice ähm article Sanitary. Cool, I ein mean, Minion kriegt zwei Angefahr, Verdrett für zwei Leben. Waveling, Waveling Furry. Ein Waveling bekommt 4 plus 4 Angriff und 4 Leben dazu. Feiled Soker. Oh. Kommt ein Zauber, ein Zauber zurück. Morph. Morph. 31 minion das nur ein kostet gut um druck zu machen am anfang herz sister Oh cool die taus die Karte ist sehr stark und die richtig spielt damit kann man und oh, nicht schlecht nicht schlecht Ist das eine Legendary? Ja, das ist eine Legendary. Hm. Oh, und die macht 5 Schaden und heilt mich um 5. Cool. Oh, cool, cool. Frostbone Naga. 2 Damage und alles um ihn rum. Aber auch meine, also nicht nur Gegner da bekomme ich gleich zwei davon auch nicht schlecht für den anfang nicht, alter ich fett dabei hat das gar nicht so eine starke fähigkeit einfach nur drei hälfte okay, ist auch schon stark aber naja und den light chaser ah, cool also für ein healer deck sozusagen man gut kombinieren oh Sunbloom, damit kann ich vier fäder des bären dancing blades 3 oh, damage so oh, irgendwas was vorhin steht und das ist ziemlich stark alle Minions, 3 Health Ein Rogue, das ist einfach gut um Zeit zu gewinnen wahrscheinlich oder um ein Minion zu schützen Ah, oh, oh ja, für ein Damage-Dealer-Deck Okay Ein Damage für jede... Ha Was? Wieso kann ich es nicht wegklingen? Ein Damage für jede Karte, die der Gegner in der Hand hat Und wieder eine Legendary. Alter, die geben eine Legendary nacheinander. Aber ich lese es mit anderen. Das kennen wir ja schon. Ähm. Zwei Damage und drei Heal für uns. Das stört ein Artefakt. Oh, wieder ein Rebirth Monster. Ich glaube, das ist sogar derselbe. Aber trotzdem, das ist geil. Ich finde die Dinger geil. Was kann der. Oh, der wie, belebt ein Minion, dass so in dieses Spiel gestorben ist wieder. So eins von meinen. Oh, ho, oh, oh, ho, da kann man echt. Das ist ja random, aber da kann man richtig hart value rausbekommen. Und noch ein Legendary. Ach, den haben wir schon eben bekommen, aber trotzdem. Nicht schlecht, so viele Legendaries. Da kann man bestimmt auch mal was zum Craften verwenden leiter äh, 3 Damage jeden um ihn rum, ich glaube den hatten wir auch schon. Ah, wir bekommen 4 Schaden auf dem General, dafür ist der aber 4,5, m äh, 5,4 mit Wasch. Für 4, das lohnt sich, das nutzt sich auf jeden Fall. Sowas lohnt sich immer. celebrity Damit kann man zweimal in einer Runde laufen und angreifen den Helm of Mechasaur es war keine spezielle Fähigkeit aber wenn man 5 von solchen Mechasaur Karten spielt bekommt man einen Mechasaur das dann das mehrere Teile davon einige haben Fähigkeiten andere nicht und wenn man halt welche mit der Fähigkeit spielt hatten der Mechasaur ist ein 8-8 der die ganzen Fähigkeiten von den Teilen übernimmt falls sie welche hatten man kann auch selbe Teile mehrmals spielen Noch ein Mecher zu aber erstmal das andere vorlesen. Ähm, Bones, Bones Silberjäger. Yeah. Ach, das macht eine Mauer, okay. Hiermit kann man gut Karten ziehen, wenn man es auf den richtigen Minion packt. nämlich Minion die Fähigkeit, wenn der nebenan hier steht, er äh, generell steht, dass er jedes Mal beim angreift sich eine Karte ziehen kann. Hier zum Beispiel ein weiterer Mechassor ähm, kann nicht von Spades angegriffen werden, das heißt wenn ich den als Teil meines Mechassors habe, dann hat man 88 die Fähigkeit, dass er nicht von Spades angegriffen werden kann. Ein normales Dispel, Standardkarte, dann Elemental Okay, zwei Hälfte für zwei Minions auch nicht schlecht. Sonst ein Healer Deck denke ich mal. ein Weiterer Mechasurteil, oh mein Gott, wenn es so weit geht, können wir bald alle fünf Teile in ein Deck reinpacken. Vielleicht sogar mal so beschwören. Oh, und diese Karte hier ist so stark. einfach Nutzen noch sirene ein Damage zu jedem Minion um ihn rum. Hier wieder ein 4-4 mit Celeb, oh mein Gott, Celebrity. Ein normaler Display, aber über die Mechasurteile freue ich mich. Da werde ich bestimmt bald ein Deck ausbauen. Sand Sandbarra, this minion takes no damage from range minion. Okay. Naja, oh, die Karte hier, ja, die ist sehr stark. Wenn man die intelligent ausspielt. Das ist eine 08 für 5. Und wenn mein General in der Nähe ist, wird das so eine 88. Die hat viel Leben und viel Damage, wenn ich die richtig benutze. Ähm, Glacial Elemental. Oh ist gut in ein Deck mit vielen Wespe-Karten. Möbel. Ah, das heißt, sie bekommt Ja, wenn mein Zug anfängt wird das zu so einer 5-3 Karte und das wenn die nicht stirbt ist die nächste Runde wieder eine 5-3 Karte damit kann man echt viel Field Control bekommen ah, damit kann man auch von Verteidigung ändern äh, änder, sage ich schon austauschen Und noch eine Legendary. Dancing glace kennen wir schon. Damit können wir alle der Artefakte zerstören, die der gegnerische General gerade trägt. Oh, wenn diese Karte auf der Spielfeldseite vom Gegner stirbt, dann bekomme ich die wieder in meine Hand. Das also heißt, ich könnte rein theoretisch damit. Anfang Minion töten, am Anfang meines Zuges und eventuell direkt wieder ausspielen. Auch nicht schlecht, ich kann richtig stark werden, wenn der Gegner gerade viele Karten in der Hand hat. Jetzt um unsere Legendary Eclipse. Oh, oh, das ist geil. Das heißt, ich bekomme auf jeden Fall 7, wenn ich die spiele, habe ich 7 Damage gegen den. Den ähm, gegnerischen General sicher, wow. Ich denke mal, jetzt habe ich genug Karten, um mir mein erstes richtiges Deck zu bauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Case Opening. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben lassen, wenn es euch gefallen hat. Wie immer natürlich, ihr dürft mich auch abonnieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Gameplay, Case Opening, was auch immer. Ansonsten haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.